you mm -hmm. Mein Name ist Jasna Strick, ich bin Autorin und feministische Aktivistin und ich twittere unter anderem unter Ausnahmslos.org. Hinter Ausnahmslos stehen 22 unterschiedliche feministische und antirassistische AktivistInnen. Wir waren alle schon vorher ähm, aktivistisch tätig. Nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln haben wir uns als feministische und antirassistische AktivistInnen gedacht, dass man der Debatte eine Stimme hinzufügen muss, weil es ging sehr schnell nicht mehr um sexualisierte Gewalt, sondern ähm, vor allen Dingen um eine rassistische Agenda. Und ähm, ja, Wir wollten nicht, dass ähm, Feminismus so benutzt wird und wir wollten gerne, dass über sexualisierte Gewalt sachlich debattiert wird. Bei Ausnahmslos ging es uns darum, natürlich an erster Stelle die Taten zu verurteilen. Es ist uns sehr wichtig, dass die Taten aufgeklärt werden, dass den Opfern geglaubt wird. Aber uns ging es eben auch darum zu sagen, wir müssen über sexualisierte Gewalt debattieren, aber wir dürfen dabei nicht so tun, als ob sich um ein islamisiertes ähm, Problem handelt, als ob irgendwie Geflüchtete jetzt sexualisierte Gewalt nach Deutschland bringen würden. Das ist faktisch nicht der Fall. Das gibt es in Deutschland leider schon sehr viel länger und das Problem ist schon sehr viel länger akut. Die bekanntesten Negativfälle in den, in den Medien, was die Berichterstattung über die Vorfälle in Köln angeht, sind, glaube ich, die Süddeutsche Zeitung und der Fokus, die beide extrem rassistische Cover rausgebracht haben und hatten halt Titelseiten, wo dann so weiße Frauenkörper zu sehen waren, die so angedeutet waren mit schwarzen Handabdrücken, wo eben ganz klar war, in welche Richtung das geht, auch dass die nicht über sexualisierte Gewalt einfach berichten können, sondern eben immer deutlich machen müssen, es geht um weiße Frauen, die von schwarzen, arabisch Aussehenden und was auch immer dafür Bezeichnungen verwendet werden, ähm, eben von solchen Männern angegriffen werden. Und ähm, das waren eben genau die Bilder, gegen die wir uns gerichtet haben, genau die Ebene, auf der wir nicht diskutieren möchten. Es ist wichtig, dass das Thema sexualisierte Gewalt, aber auch das Thema Rassismus nicht mit der Debatte um Köln verschwindet, Sexualisierte Gewalt, also der Kampf gegen sexualisierte Gewalt, muss jederzeit politische Priorität haben und das Gleiche gilt auch für Rassismus.